Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von EPICENTER WORKS, Einen schönen guten Tag! Die digitale Welt gehört längst zu unserem Alltagsleben. Im Arbeit, in der Bildung, Freizeit, Kunst und Kultur. Die Digitalisierung breitet sich in rasantem Tempo weiter aus. Die Bekämpfung der Corona-Pandemie hat dieser Tendenz einen zusätzlichen Schub gegeben, Stichwort Homeoffice, Videokonferenzen, über Kontinente hinweg, Corona-Apps und so weiter. Alles Mögliche wird digitalisiert und analysiert, Daten ausgewertet, verknüpft und gespeichert. Auch an Stellen oder bei Gelegenheiten, wo wir das vielleicht nicht wollen oder nicht genug darüber wissen oder Unbehagen verspüren. Wo wir uns fragen, ist unsere Privatsphäre geschützt? Was geschieht eigentlich mit unseren Daten? Werden die Menschenrechte ausreichend berücksichtigt? Und gerade deshalb ist es wichtig, dass jemand auf unsere Grundrechte achtet. Jemand, der auch die Technik in all ihrer Kompliziertheit und Komplexität versteht und auf mögliche Gefahren aufmerksam macht. Genau das machen Sie im Verein EPICENTER WORKS. Es geht darum, die positiven Potenziale der Digitalisierung für unsere Demokratie zu nutzen. Es geht aber auch darum, den möglichen Missbrauch aufzuzeigen und Fehlentwicklungen zu verhindern. Aus allen diesen Gründen ist die Arbeit von Epicenter Works so wichtig. Ein herzliches Danke an alle, die sich einbringen und engagieren. Wir gratulieren zum zehnjährigen Jubiläum. Happy Birthday, Epicenter Works!